Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Kommt ein Penner in ein Wirtshaus, geht zum Wirt und fragt: Entschuldigung, kann ich bitte einen Zahnstocher haben? Der Wirt gibt in den Zahnstocher, der Penner verschwindet. Kurze Zeit später kommt wieder einer rein und fragt nach einem Zahnstocher. Auch er bekommt ihn. Als der dritte reinkommt und wieder nach einem Zahnstocher fragt, wird der Wirt schon etwas verwirrt. Und beim vierten Sagt er dann, stopp, ich wette, du willst einen Zahnstocher. Sagt der Obdachlose, nein, ich hätte gerne einen Strohhalm. Sagt der Wirt, okay, du kriegst einen Strohhalm, wenn du mir sagst, was ihr alle damit wollt. Sagt der Obdachlose, naja, draußen vor der Tür hat einer hingekotzt und die Stückchen sind schon weg. Der Montagswitz